Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Also sprechen wir wieder über um die Werte. Jetzt den Durchschnitt und den Median. Darüber haben wir in G2 Niveau gesprochen. Wenn sie ungefähr gleich sind, also wenn sie nicht voneinander stark abweichen, dann kann man über eine E eh gleichmäßige Verteilung sprechen. Weicht aber dann der Durchschnitt vom Median stark ab, dann ist die Verteilung ungleichmäßig. Was sollte das so bedeuten? Also vorausgesetzt, dass alle Werte positiv sind. Also dass es keine negativen Werte gibt. Also was bedeutet jetzt gleichmäßig und ungleichmäßig? Also wenn man jetzt hier die Diagramme sieht, glaube ich, wird es eh klar sein. Also da sind fast alle Werte so um den gleichen Wert, also gleichmäßig verteilt. Es gibt nur zwei Werte, die ziemlich niedrig sind, aber sonst ist es ungefähr gleich. Hier gibt es also diese Werte also je mehr wir in die rechte Seite gehen, also desto mehr wird das hier. Also es ist eher ungleichmäßig oder ziemlich ungleichmäßig. Hier ist es auch ziemlich ungleichmäßig. Es muss aber gesagt werden, es gibt auch viele, viele, viele, viele andere Sprachen. Also das werden wir dann sehen, das wird auch irgendwie nicht so ausgeprägt sein. Und hier in Europa ist es eher ungleichmäßig, aber nicht so stark. Ja? Und schauen wir mal jetzt hier in EU-Raum, Moment, bevor wir das machen, machen wir auch diese Diagramme so, gut, und in EU-Raum, also was wird hier vor allem gesprochen, na wo ist es hier, Deutsch, diese Werte muss man mal 5 machen, also Deutsch wird circa bei 90 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen in EU, der Median steht zwischen Ungarisch und Griechisch, wieso, hm. Da war es. Zwischen und ist so Median bedeutet in der Mitte. Also da haben wir 8 Werte da und 8 Werte da. Also die Mitte ist zwischen den beiden Werten. Also das ist hier 2 und das ist 3 zwischen 2 und 3 ist 2,5 2,5 mal 5, das ist ca 13 Millionen Menschen, ja, der Median wenn jede Sprache von der gleichen Anzahl von Personen gesprochen wurde, also der Durchschnitt wären es 31 Millionen Menschen, also da muss man wirklich sehr kompliziert das machen, also das muss man jede Anzahl addieren und dann durch die Anzahl, also durch 16, dividieren wenn man das macht, kommt man auf die Zahl 31 Millionen Menschen pro Sprache, nicht vergessen, also hier sind mal 5 äh, gemeint alle Werte hier am Rand und dann hat er Millionen also das bedeutet also dass der Durchschnitt 31 Millionen liegt hier circa 2,4 mal über den Median hier meinen wir jetzt ja? der Durchschnitt liegt ca 2,4 mal über dem Median also das ist ein bisschen ungleichmäßig ja? schauen wir jetzt in Indien wird vor allem Hindi gesprochen Indien ja da sind wir Hindi wirklich viel viel viel mehr als die andere Sprachen also der Unterschied hier ist sehr ausgeprägt nur äh, diese dieser Unterschied wird dadurch nicht mehr durch den Median und den Durchschnitt nicht so gut ausgedrückt weil hier, weil es hier sehr viele Sprachen gibt ja also das bedeutet äh, Hindi wird von 500 Millionen gesprochen, ja, 500 Millionen, ein bisschen mehr sogar. Ähm, und das bedeutet jetzt, der Median liegt zwischen Assamesisch und Punjabi mit ca. 24 Millionen. Es und äh, Punjabi. Das sind 13 Werte links und 13 Werte rechts, ja, und das. Ich, man kann also die Daten so entsprechend der Internetseite über die Sprachen in Indien sehen. Das ist ca. Halt dazwischen ist ca. 53 Millionen, äh, äh, 24 Millionen dazwischen. Also der Durchschnitt ist in 53 Millionen. Also wenn jede Sprache von der gleichen Anzahl von Menschen gesprochen wurde, dann wäre es 53 Millionen Sprache. Und dieser Durchschnitt ist hier 2,2 mal so viel wie der Median. Also 53 ist ca. 2,2 mal 24. Auf der ganzen Welt kommt Chinesisch als die meistgesprochene Sprache. Das ist auch interessant. Wo sind wir? Brr, da. Ja? Chinesisch. Wie verrückt. So viele Leute sprechen Chinesisch. Ja. 900 Millionen. Ja. Und dann kommt der Rest. Also Muttersprache ist jetzt immer vier gemeint. Also 900 Millionen ist Chinesisch, Median ist hier Deutsch, das steht genau in der Mitte, Deutsch, ich glaube da haben wir, ah hier haben wir 13 und 13, glaube ich, wie auch immer, und das bedeutet jetzt hier, dass der Median, wie viele Leute sprechen Deutsch, das haben wir gesagt, 90 Millionen ungefähr, als Muttersprache, 94 ja, habe ich hier geschrieben, der weil der ganze Welt hier gemeint ist, der Durchschnitt der hier dargestellten Sprachen ist äh, 172 Millionen pro Sprache und damit ca. 1,8 mal so viel wie der Median. In diesem Fall, ja. Da ist der Median, da ist der Durchschnitt. Äh, 94 mal 1,8 ist sogar ca. 172. In der zufälligen Verteilung in einer Schule was ist das, glaube ich. Nein. Hm, wo ist es? Da. Ja? die zufällige Verteilung in einer Schule. Hier ist Türkisch die meistgesprochene Sprache, 63 Leute Schülerinnen halt, dann kommt Serbisch und so weiter. Und man sieht ja, das ist fast gleichmäßig verteilt und es gibt zwei Werte, die ganz niedrig sind, ja. Und das liegt zwischen Französisch und Arabisch, also hier dazwischen und ist dann hier zwischen den beiden Werten, ja. Das ist circa nicht sogar 49,5 Schüler Lehrinnen oder Schülerinnen der Durchschnitt ist 44,5 Personen und ist damit sogar kleiner als der Median ja, der Durchschnitt ist hier sogar kleiner als der Median in diesem Fall ja? wo wir auch zwei Werte unten haben die ziemlich niedrig sind ja? an, an anderen Fällen war er größer also wenn man die verschiedenen, wenn die verschiedenen Diagramme Verglichen werden, wird da festgestellt, dass ungleichmäßige Diagramme, wo es wenige Größenwerte gibt und viele Also, es gibt hier wenige größere Werte und viele kleinere. Ja. Einen größeren Durchschnitt als der Median haben. Einen größeren Durchschnitt als der Median haben. Je ungleichmäßiger das Diagramm, desto ist zwischen Durchschnitt und Median. Das ist also mit dem ersten Satz dieses Kapitels gemeint. Weicht der Durchschnitt von Median nicht stark ab, dann kann man über eine eher gleichmäßige Verteilung sprechen. Verteilung sprechen. Weicht der Durchschnitt von Median stark ab, dann ist die Verteilung ungleichmäßig. Allerdings, wenn es negative Werte gibt, die die größeren Werte ausgleichen, gibt, gilt diese Regel nicht. Die wir hier auch unter unten haben, unter Null, also Säule, die nach unten gehen, dann gilt diese Regel nicht mehr, weil die negative Werte die positive Werte die, äh, ausgleichen können. Ja? Und äh, wie wir auch hier beobachten, wenn es viele gibt, die zwar klein sind, aber sind viele, und dann wird das Ganze, das große hier äh, aufgeteilt, dann ist der Unterschied auch wieder nicht so groß. Ja? Das spielt eine Rolle. Aber grundsätzlich wenn der Durchschnitt größer oder viel größer als der Median ist, das, bedeutet, das deutet auf eine ungleichmäßige Verteilung an. Und schauen wir jetzt ein sehr gutes Beispiel, wirklich, wirklich, sehr, sehr gut. Äh, solche Unterschiede ist die Vermögensverteilung in Europa und in der Welt. In Europa ist die Ungleichmäßigkeit in Deutschland und Österreich ziemlich ausgeprägt, wie ein Studium der Europäischen Zentralbank gezeigt hat. Und wenn man das Studium sehen will, die Euro System Household Finance and äh, Consumption Study. Ja. Und schon, ja. Die Jahren in Deutschland ist 51.000 ungefähr. Der Durchschnitt ist mehr als dreimal so viel, sogar fast viermal so viel. 3,8 mal so viel. So viel 195.000. Und in äh, Österreich auch ist äh, der Unterschied ist wirklich sehr ausgeprägt. Ja, das ist der Median und äh, der Durchschnitt. Ja, das bedeutet hier ist es 3,2 Mal oder ungefähr ja äh, so groß. Äh, und man sieht sogar, dass das der Median also in staaten wie griechenland oder keine Ahnung, frankreich und so weiter und so fort größer ist als in österreich und in deutschland das bedeutet dass das vermögen in deutschland was eine der reichsten staaten ist das vermögen wird, wird da ziemlich ungleichmäßig ausgeteilt aufgeteilt also dass die verteilung ist ziemlich ungleichmäßig in deutschland und österreich also das kann man nicht so genau sagen, aber äh, diese Daten hier aus der Europäischen Zentralbank äh, deuten sehr stark daran. Also das war jetzt über Vergleich von Mittelwerten. Danke sehr.